Hi und willkommen. Mein Name ist der New Und mein Name ist der Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Yoshi's Volley World. Volley World. Woody World. Woody. Woody. Wischeleine. Wischeleine. Yeah. Suddenly. Wischeleine. Ja, gehen wir rein. Schaffen wir die restlichen Level heute noch in einem Part? Hm. Weißt du jetzt in die vorgang auf mit Affenstan. Oh, Affen? Affen? Oh, du kannst schneller laufen. Pff. <lacht> ich jetzt nicht so. Ich auch nicht. Das soll ich nur... mit mir falsch. Okay, lass mich rein, da kommen Affen vor. Wenn wir das erste was wir jetzt sehen, jetzt Affen sind, dann kriege ich einen Anfall Anfang. Das ist eine Wäschlein. Oh mein Gott. Oh Gott. Oben Alles klar das kann ich das benutzen? Ah, nein. nein. Oh, wir können gar Oh, wir fallen da runter. Oh Gott. Ah, na gut. Ja, man kann da wenigstens laufen oder so. Ich dachte ich auch. Und du, du musst A also, ich muss. Okay. okay. okay. Äh. Bleiben. Wir bleiben lieber... Über auf der jeweiligen Seite der Grenze, ja. Au. Äh. ich glaube, ich werde nicht mal an das Ding rankommen. Äh. Nein, nein, äh. wie Affe. Ja. Oh, oh, nein, nein, nein, da nein, war nein, eine Blube. Oh, oh Gott. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, wir springen ab spring ab okay alter wie schnell wie schnell man bei dem level reagieren muss ja. jemand hat einen kommentar geliked, hat ich irgendwo hinterlassen ja sagt mir google Chrome gerade. ja wer war es denn weiß gleich mal eben gucken ne? irgendwo kommt irgendwo habe ich einen kommentar hinterlassen und irgendjemand dann leicht like gegeben keine Ahnung. Oh au ja, au au au ja, wir sind um, sowieso ich komme mit diesem Wechsel irgendwie nicht klar ja verpiss dich mit unserer Wischleine verdammt das ist meine wäscheleine geh weg fliegei fliege, fliege. Äh... Uh, suddenly, Fischleine. Wow! Wir ja, haben jetzt noch ganze Levels. So. Wow. Hoffentlich nicht. Wow! Wow! Gib mir das Oh! Oh ne! Hilfe! Ich bin okay. noch nicht dran! Flappern! <lacht> uh. <lacht> okay. Wow, oh, Gott fang am Dad. Wie soll man denn hier ohne Schaden durchkommen? Hey, mit 20 Dingern am Ende. Wow! ich habe das spiel schon und somit zu 100 prozent ah. das es ist möglich ah. ah. okay. ah. welche leine <lacht> ich komme gerade erstmal wieder ran, das fliegt schon wieder runter Nein. Oh. ich mag diese nicht. <lacht> ah. da war ein ding ich <lacht> schon mal untergefallen Nein, nein, Ich hab's. <lacht> Hui! Alter! Äh. Oh nein, wir haben eine Wolle gefasst. Also ja, super. Jetzt geht's abwärts! Was? in deinem Mund. Knoppen <lacht> Affen! Äh. Nein. <lacht> okay. Also ich komme noch eben rein. Okay, das, das war jetzt echt schnelles Level. Fünf Minuten war das. Vier Minuten? <lacht> ja. Warte, verdammt. Oh, wir müssen glaube ich... Ah, doch, du hast 20! Was? Okay. Das hat ich gemacht. Keine okay, ]acht. wir haben eine Blume, aber wir haben eine Blume und auch eine Wolle verpasst. Ah. Und auch zwei Münzen. Ah. Nachholen müssen wir dann immer alles sammeln oder nur die, die wir noch nicht haben. Ich glaube, nur die, die wir noch nicht haben. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei den Münzen ist. Jetzt, jetzt, ich ich, ich habe das weiß ich nicht mehr. Es ja. ist ja. eine Weile her, dass ich dieses Spiel zu 100 Prozent Ich habe es nur ein einziges Mal zu 100 Prozent durchgespielt mhm. und das war vor drei Jahren, drei, vier Jahren, Was er rausgekommen ist. Ja. Okay. Okay, ich glaube wir schaffen doch die Welt hier ein halbtraum aus Spuckstoff. Aus Spuckstoff? Schon... Let's go! Ich rede gerade voll auf, wir kriegen ja keine Yoshis, Keine <lacht> grünen Joshis. <lacht> Das ist schon voll paar Fehler. blaue Yoshi haben wir Ich habe aber so Wasserlevel bekommen. ist das Gruselig? Gruselig. Grusellicker. Du kannst die nicht angreifen, so, solange sie hinter so diesem Vorhang sind. Auch da oben eigentlich. <lacht> okay, ich, einfach mal. ich hoffe, man kann hier wieder... Ja, okay, gut. Da was geblinkt. Ich weiß. Man kann halt nur einsammeln, während der hinterm Vorhang ist. Danke. Das ist aber voll tricky. Das ist voll tricky drauf. Ey. Ja, ich hätte nicht gesagt, ey. Oh. Das ist wirklich tricky, ey. Oh, da kommt ich nicht durch. Äh, äh. Ach, du bist Mario. Nein. <lacht> Und war noch was? Blume. Hol sie dir. vor <lacht> ja, versucht mich zu töten. Ich habe dich gerettet. Okay. Wieso? Ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht einfach so sterben. Ich rette dich. Ich lasse dich nicht einfach so sterben. Na, verdammt. Ja, oh, oh, verdammt. Äh, ja ich glaube, wir hätten einfach auf mich da springen hin. können. Ich hätte auch einfach auf dich springen können, meine ich. Ja, <lacht> ja, <lacht> ah. Wir haben keine Wolle, ich weiß. Ich Arbeiten dran. Ich habe drin gearbeitet. Ah. Nein. Okay. Ah. Das war jetzt nicht im Sinne des Erfinders. das. Die schöne Wolle. <lacht> oh nein, nicht die schöne Wolle. Hier da, nehmt die schöne Wolle. Aha. So, äh, <lacht> wollen wir da hoch oder. Können wir überhaupt hoch? Ja, wir ja. können hoch. Ja, wir wollten hier hoch. Na gut, okay. Ist nicht. sind nur ein paar Goodies, aber na, trotzdem. Hier ist nichts weiter. Ja. Was ne Enttäuschung? Ja, was ne Enttäuschung? Okay. Oh. oh. <lacht> ah, du Geist, geh weg, weg. Entschuldigung, haben den ersten verpasst. Was? Haben die erste Wolle verpasst, ah, oder? Nicht, nee, nein, nicht. nein. Okay. Die Wolle ist schwarz. Aha. Ich dachte, er wäre ausgebraut. Äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh. Oh Gott. Meiner. Ah. Hutten, hutten, hutten, hutten, hutten, au was oh mal noch einer. Hab ich. gut gut gut gut gut gut, gut. doch. Ja, doch. Oh, ja, doch. Hm. Unten oder oben. Geht da durch Du. Du. So, dann nach rechts nach äh, Treppe Tür. also oh, hier geht es gar nicht weiter. Oh. Aber geht es ja weiter? Ich weiß nicht. Ja. Das ist eine optionale Tür. über die Tür nehmen? Ich glaube, ich war, weiß sogar, wo, wo wir rauskommen würden. Ach, diese ist nur eine optionale Tür. Oh. Magie. Ah ja. äh, hast du gesehen, wie eng sie die Yoshi sind? Ja. Ja. <lacht> hm. also ich bin mutig. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> mein <lacht> Yoshi, mein Bruder. So spielen wir jetzt. <lacht> <lacht> ah. äh. Äh. Äh. Äh. Oh, oh Gott, der ist nichts. Okay. <lacht> Oh Gott. Da ist was... Oh, ich habe keine Wolle. Das müssen wir ändern. Oh. Ich stand da noch eine Minute in der Luft. Warte. Ui. Da. Ja, äh, da oder... Ja, hier, wo ich hänge. Geh mal weiche vor von mir, böser Geist. Okay. ja okay. Jawohl, das ist ein Schlüssel. Komm herunter, runter an. I got it. got it. I got it. noch was. Ich habe was gesehen. Können wir so noch? Nein! Nein! Oh nein! So, jetzt können wir weitergehen. Hey! <lacht> so, erstmal hier lang, oder? Oder ist das optional? Ich weiß nicht. Ich würde sagen... Na ah, ja, gut, ja. Okay, ja, aber... ah, wir Ja. Ja, wir können schon wieder keinen Rustiger machen. Hey, hey, was zu... Das wurde... Oh, das ist die vierte. Da bin ich. <lacht> nein! Oh nein, das glaube ich. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich bin tot. Schnappt ihr das? Nein! wir <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Dinger. Häh? Wolle! das. Yes. Häh? Wir haben alle Wolle. Wir bekommen, wir bekommen einen neuen Yoshi. Hey. Yeah. Oh, <lacht> Warum ist er da oben? Da. Halt. Ja. Nichts wie weg hier. Bist du da meiner Meinung? Ja. Was ja. ist? Es. Hey. Nein! Blume! So, wir haben diesen einen. Ja, okay, zwei Münzen fehlen uns, ne? Ja. Ja, da, da ist ein Yoshi. Anstecker ja. am Baum. Hast du ihn gesehen? Ja. <lacht> hm. Aber wir haben alle Blumen. Und alle Wolle alle münzen <lacht> <lacht> fuck Fakten. Yeah. fuck, Ten. fuck. Ten. oh neues monospiel Meine Ecke Jawohl. nein, das yes. habe ich so gut eingesperrt. <lacht> aber ich habe gesiegt. Ich habe gesiegt. Yes. Aber, ich, aber ich krieg die Melone, aber ich habe den Sieg. mein neuen Yoshi, und der ist schwarz. Vielleicht ist er für dich. Hm. 560 und wir bekommen dafür neue Stempel. Ja, sage, ja, für dich. Hui. Nacht joshi wurde wieder zusammengehackt. Ja, den könnte ich übernehmen. No, wir haben 17 Minuten. Also, okay, das ist ein Baum, Baum Baumiger hm. Baum. Hey, neue Yoshi! Rauf und runter und kreuz und quer. Was rauf, soll uns denn sagen? Rauf und runter. Rauf, runter. Ich sucht Kreuz rauf. und quer. Ich sucht hoch und tief. Und hoch und tief. <lacht> Let's go! Oh Gott, nein. Was denn? Das ist dieses Level ja, haben wir nach oben, okay. Hast du das gesehen? Ja, aber wie kommen wir da hin? <lacht> ich glaube, ich weiß wie. Dieser ist Oh, Wie Oh, da. Oh. Schlucket. Ja. Schlucket. Wie schlucket. Da kann man essen. Na klar. Was? Ja, da Ich wusste es müssen nach oben verdammt. Ich jetzt nach unten. Und hierher mit der Kamera. Das war mal das ja, gut. Äh. Ich glaube, ich gleich dann klick das. Gut. Ich hab, so runtergedrückt. ich hab' dich runter gedrückt. Ich <lacht> hab dich War Ja. Weg, du mich an. Ich weiß einfach weg. Ey. Hey. Ich hab dein Auto geklaut. Hab ich habe von meinem Auto, hast mein du nicht mal du darfst doch nicht mal fahren. Ich habe deswegen, deswegen klaue ich auch. <lacht> habe ich was gegen die Fresse? Betreiben. Sie haben das in die Fresse bekommen. Gott. Das ist irgendwie ja viel zu viel Multitasking, Ja. <lacht> ja. Das, ist so, das ist einfach noch viel zu viel. Da muss man ja denken. Ja. ist ja furchtbar. Wir sagen, wir kriegen ja alles. Hm. Nein, meine Gefahr gelegen weg. Mehr du Herz, der 20. Ich bin tot. Du bist nicht tot. Du warst einfach nur aus der Kamera raus. Also, gleich wie tot. Nee, wenn du tot bist verlierst du will ich alles und hier hast du, hast du alles behalten das war bist du tot wenn du aus dem stimmt aber das ist nicht smash bros das ist hat, hat nur angefangen weil mario yoshi ein beinchen gestellt hat <lacht> ja. ah, so hat das dort so <lacht> diese schlacht angefangen genau diese so diese ganz äh, äh, ja, haben doch die uh, yeah. Dinger. Auf Hey, meinem Auto im Weg zu sein. im Weg zu sein. Auto mit. Ich ein bisschen Wolle zugespielt. Jetzt hast du sie kaputt gemacht. So, oh, ich komme da, komm da nicht durch. Nein, duy. Nein. Nein. Was ist das gemacht? Ja, dich laggt. Lauf mich zu lecken. Ah, aber. Ich komme nicht durch. Hier ist doch... da! Autos! Mit aller Antrieb. <lacht> ich hab, ich hab keine Autos. Okay. Ich auch nicht. <lacht> ah, verdammt, geht da oben. nicht Ich muss auch nichts nichts von Autos wissen. Ich habe Profis, ne? Dass die sich damit auskennen. Die mir auch immer mein Auto reparieren. Das ist gut. Das ist halt so der Vorteil dabei, wenn du Profis hast, die genau wissen, wie man das macht. Nein, genau. steckt Boah. Ja, und jetzt? Komm da nicht hoch. Komm, schnapp dir einfach ein Auto. Mit Einradantrieb. Nein! Geht's weiter Keine gute Idee. von meinem Auto. Noch mehr Ich Good. Das ist die Tür. Oh nein, da brauchen wir so ein Auto. <lacht> ha. Strategie. Nee, nee, nee, flash. Schlägt dich. Ich schläg dich. dich. Und dich denke ich auch. Au! Ich weiß nicht. Ey! Aua! Was soll denn das? Weiß nicht. denn ah. das? Ja. Hm. Was? Was? Was? von irgendwas gehauen. <lacht> ja, ich hab... Äh, nein. Nein, nein, das war ich gar nicht. Das muss eine Sohn gewesen sein. Ja war auch nicht. Ich bin da, Ich stand einfach nur auf einmal. Tsch. Das musst du dir eingebildet haben. Da haben wir ja alles. Ich denke, ja, ich mal hier ein bisschen. Hör auf mit dem Auto zu fahren. Geht halt nicht so ohne Roadkill. Ich will Roadkill. Machen. Roadkill. So. Da. Oh, oh. Nicht in die Stacheln. Ah, nein, nicht in die Stacheln. Nee. Okay. Das war jetzt gerade seltsam. Ich kann auch nicht runterlaufen. Alter. Ich beide zerstört. Oh, Nehm bitte keinen Schaden. Geh mein Bestes. Lua! keine Wolle ja ja nein nein also wird nichts warte wie <lacht> Alter, wie ich mich gerettet habe. Das war der Hammer. Ja. Oh nee, nee. Da ist eigentlich eine Fehler ja, am Ende. Da ist sie. Ich hab sie. Gut. Den schnappe ich mir. Oh. Nein. Und da ist das Ziel. Gut. Oh Verdammt. Oh, Mist. Damn. Damn. Damn! Gott! Ja, wir haben alles. Ich glaube ja alle. Ich glaube ja 1, 2, 3, 4, 5 Blumen. 1, 2, 3, 4, 5 Wolle. Yes. yes! Yay! Das Level müssen wir nie wieder machen. Yay. Party Hard. Das Beste von allen. Ein neuer Yoshi. Ja. Ein ganz neuer, neu aus Wolle. <lacht> ja, ein neuer Yoshi aus Wolle. <lacht> Leoparden Yoshi wurde wieder zusammengehackt. Mit der welt sind immer ein bisschen mehr erfolgreich. Haben wir mit den Yoshis. Ich glaube auch. Oh Gott, diese Pflanze. Es ist vielleicht die, die ich denke. Audrey's Gully. Ja. Ja, keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben 30 Minuten. Okay, dann, dann machen wir, ja, die, machen wir das Schloss, also Audrey's Gully, die im nächsten Part. Seid wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, wie zwei Yoshis die Welt retten. Ja. Und sie sind aus Wolle. Ja. Wolle. Bis dann und ciao. Wie bye ist? bye.